Auf de Vries. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir machen heute und hier den Luftverkehr noch sicherer. Safety first oder, um es ganz korrekt zu sagen, in der Sprache Security first, dieses Motto gilt nicht nur bei den Sicherheitskontrollen, über die wir uns schon unterhalten haben, sondern auch bei den Zuverlässigkeitsüberprüfungen für all jene, die in sensiblen Bereichen des Luftverkehrs tätig sind. Risiken minimieren und Sicherheit maximieren, das ist das Leitmotiv dieses Gesetzentwurfs, der ein guter Entwurf ist, meine Damen und Herren. Wir müssen immer im Blick haben, dass der Luftverkehr im Fokus des internationalen Terrorismus steht. Wir wissen das. Und leider ist es auch so, dass sogenannte Innentäter bei Anschlägen und Anschlagsversuchen immer eine oder sehr häufig eine gewichtige Rolle spielen. Und mit diesem Gesetz schützen wir sensible Bereiche im Flughafen, in Flugzeugen und im Luftraum noch besser vor solchen Personen, die mit ihrem Wissen, ihren Befugnissen und ihren Erkenntnissen viele Möglichkeiten haben, um die Luftsicherheit zu gefährden. Das machen wir zum Beispiel, indem die Luftsicherheitsbehörden künftig Daten bei der Bundespolizei und beim Zollkriminalamt abfragen können. Und sehr sinnvoll und auch neu sind die Abfragen beim Erziehungsregister und auch der Zugriff auf Daten des staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters. Laufende Strafverfahren können dadurch jetzt schneller hinsichtlich ihrer Relevanz überprüft werden und beurteilt werden, statt bisher wie in der Vergangenheit einzeln die Staatsanwaltschaften postalisch anzufragen. Und meine Damen und Herren, dies entlastet nicht nur die Staatsanwaltschaften, sondern das verkürzt auch die bisher oft monatelangen Bearbeitungszeiten. Insofern ist dieses neue Verfahren und und der Zugriff im Interesse aller Beteiligten. Und der größte Fortschritt aus unserer Sicht ist, dass wir den Ländern die Schaffung eines gemeinsamen Luftsicherheitsregisters ermöglichen. Dieses Register wird in Zukunft, wenn es geschaffen wird, tagesaktuell sein und einen raschen Abgleich erlauben, so wie es das in dieser Form bisher nicht gab. Und im Sinne der Luftsicherheit wünschen wir auch, dass die Bundesländer die Einführung dieses Luftsicherheitsregisters rasch umsetzen werden, und das ist hier auch unser Appell heute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anhörung, die wir durchgeführt haben, gemeinsam hat noch einmal gezeigt, dass sich Luftsicherheitsbehörden, Luftfahrtexperten, aber auch Branchenvertreter einig sind, dass die angestrebten Verbesserungen notwendig, sinnvoll und auch zielführend sind. Es gab einzelne Kritikpunkte, wie zum Beispiel die Heranziehung des staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregisters, aber die sind aus unserer Sicht von den Experten überzeugend abgeräumt worden. Und an dieser Stelle möchte ich auch unserem Koalitionspartner ausdrücklich danken, der den guten Argumenten gefolgt ist und diesen Sicherheitsgewinn mit diesem Gesetz unterstützt. Vielen Dank für die konstruktive Zusammenarbeit, lieber Kollege Mittag, lieber Kollege Özdemir. Ich muss aber auch heute noch einige Worte verlieren zur Initiative der FDP die ja bereits zum zweiten Mal einen Antrag einbringt, mit dem sie die Abschaffung der Züp für Privatpiloten fordert. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, aber Ihr Wunsch, diese Berufsgruppe zu privilegieren, kann man nur als Klientelpolitik bezeichnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt, Nein, es gibt, überhaupt, es gibt überhaupt keinen nachvollziehbaren Grund. Warum ein Privatpilot am Flughafen anders behandelt werden soll als Verkäufer im Duty-Free-Shop, als Reinigungskräfte im Sicherheitsbereich oder Kofferpacker auf dem Rollfeld, mit der Union jedenfalls, ist so eine Privilegierung nicht zu machen. Und auch das war ja Ergebnis der Anhörung, die wir hatten. Und daran ändern auch unterschiedliche Vorgaben in anderen EU-Staaten nichts. Wir lehnen eine solche Privilegierung ganz entschieden ab. Und ich sehe es vielmehr als Aufgabe der Bundesregierung, hier für das deutsche Modell der Züp europaweit zu werben. Die EU-Kommission hat das Thema Innentäter ja bereits aufgegriffen und strebt eine Regelung nach deutschem Vorbild an. Hier sollte die Bundesregierung weiter Überzeugungsarbeit leisten und hat sicherlich auch hier unsere Unterstützung. Mit der FDP bin ich gern zu Gesprächen bereit. Wir haben ja auch schon gesprochen, Herr Kollege, wie wir die ZIP für Privatpiloten künftig vereinfachen können. Denkbar ist zum Beispiel, dass Folgeanträge entfallen oder dass die Überprüfung alle fünf Jahre automatisch im Hintergrund erfolgt. Ich werde jedenfalls dafür werben bei der anstehenden Novellierung der Luftsicherheitsverordnung, und es gibt auch Signale aus dem Ministerium, die das positiv sehen. Insofern freue ich mich, dass wir mit der Novellierung der Zuverlässigkeitsüberprüfung nicht nur Verbesserungen bei der Luftsicherheit erreichen, sondern auch wichtige Schritte für eine Beschleunigung der Verfahren gehen. Und insofern kann ich auch der Opposition äh, diesen Gesetzentwurf nur wärmstens zur Zustimmung empfehlen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das gilt aber gleichermaßen nicht für den Antrag der Grünen zum Waffengesetz, den Sie hier heute sehr kurzfristig auch angedockt haben. Selbstverständlich ist nach Hanau Vorsicht geboten, aber Aktionismus hilft eben auch nicht weiter. Und es ist schon heute so, dass die Behörden das Persönliche erscheinen anordnen können von Waffenbesitzern, wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit bestehen und auch die Bescheinigung durch ein Gutachten für die Zuverlässigkeit kann bereits eingefordert werden. Das heißt, wir werden über das Thema sprechen müssen. Das hat auch der Innenminister gesagt, aber sicherlich nicht in dieser Form, wie Sie uns das heute vorgelegt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege.